Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen haben die Behörden weitere Quarantänemaßnahmen verhängt. Inzwischen dürfen 310 Menschen ihre Wohnungen vorerst nicht verlassen. Es handelt sich um Kontaktpersonen von bisher 68 nachweislich Infizierten. Als mögliche Zentren des Ausbruchs kommen größere Familienfeiern sowie eine Shisha-Bar in Frage.